Schwarze Rosen Die Frau eines Mannes und Mutter zweier Kinder sorgte immer dafür, dass bei ihnen zu Hause vier Rosen sind. Für jeden eine. In der Familie hatte es sich so eingeprägt. Diesmal ging sie wieder in den Blumenladen. Sie gingen in denselben wie immer. Komischerweise war diesmal nicht die freundliche Frau Friedrich da, sondern ein eigenartiger Mann. Rosen kann er ja trotzdem verkaufen, dachte sie sich. Sie ging zu dem Mann und fragte ihn. Ich habe eine kleine Frage, haben Sie noch rote Rosen? Aber der Mann meinte, er habe angeblich keine roten Rosen mehr. Sie sind ausverkauft. Er sagte ihr, er habe nur schwarze Rosen. Zwar fand sie die schwarzen Rosen hässlich, aber sie wollte auch nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Also kaufte sie die Rosen. Ihr jüngstes Kind, ein Junge, fand zum Erstaunen der Mutter diese Rosen schön. Er fand sie so schön, dass er wollte, dass sie bei ihm stehen. Die Mutter dachte sich nichts dabei und stellte sie auf einen Tisch neben dem Bett ihres Sohnes. Am Morgen wollte seine ältere Schwester ihn wecken, aber sie fand ihn nur, tot und blutig, in seinem Bett. Eine Rose war verweckt. Die Familie, vor allem die Schwester, trauerte sehr. Die Schwester wollte, um zu trauern, die schwarzen Rosen in der nächsten Nacht bei sich haben. Sie stellte sie ebenfalls auf einen Tisch neben ihrem Bett. Am Morgen wollte der Vater sie wecken, aber er fand sie, genau wie vorher der Sohn, in ihrem Bett. Wieder war eine Rose verwelkt. Der Vater und die Mutter trauerten sehr um ihre Kinder und stellten die Rosen neben ihr Bett. In der Nacht hörte die Frau einen Schrei. Es war ihr Mann. Als sie aufstand und das Licht anmachte, sah sie ihren Mann. Er lag tot und blutig im Bett. Eine dritte Rose war verwelkt. Die Frau konnte es nicht fassen. Innerhalb dreier Nächte hatte sie ihre ganze Familie verloren. In der nächsten Nacht schlief sie auf der Couch, neben den Rosen. Kurz bevor sie sich schlafen legte, nahm sie sich ein Messer mit. Für sie war es nicht geheuer. In der Nacht wachte sie auf, weil etwas sie packte. Als sie ihre Augen aufschlug, um nachzusehen, was es war, sah sie einen schwarzen Arm. Sie nahm das Messer und stach auf den Arm ein. Am Morgen ging sie wieder in den Blumenladen, weil alle vier Rosen verwelkt waren. In dem Blumenladen sah sie wieder diesen Mann. Diesmal war aber etwas anders. Der Mann hatte nur noch einen Arm. Veröffentlicht wurde diese Creepypasta von von Finsterflocke auf dem Creepypasta Wiki.